Sie machen keine Gefangenen. Mit unglaublicher Geschwindigkeit kommen die Horden über die Ebene. Vor ihren berittenen Bogenschützen zittert ganz Mitteleuropa. Sie erobern Rom, belagern Köln. Legendär sind ihre Grausamkeit im Kampf und ihre Plünderung. In der Halle des Hunnenkönigs finden die Nibelungen den Tod, eine martialische Truppe. Der Mythos lebt im Rheinland, in Siegburg. Heute liegen die Hunnen nicht vor Köln und warten auf 11.000 Jungfrauen, sondern auf einem Parkplatz hinter dem ICE-Bahnhof in Siegburg. Die beschauliche Kreisstadt zwischen Bonn und Köln wird einmal im Jahr Schauplatz eines Hunnenlagers. Die Vorbereitungen laufen. Die Hornpötter Hunnenhorde feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Der Verein hat rund 100 Mitglieder. Etwa die Hälfte davon ist aktiv. Das heißt, sie haben eine Rolle in der Horde und tragen eine Hunnenrüstung. Die Atmosphäre in diesem Verein ist familiär, freundlich und hilfsbereit. Das hat auch die Siegburgerin Astrid Torsi erfahren, als sie alleine den Umzug ihrer Eltern organisieren musste. Und da habe ich zwei große Schilder gemacht. Einen an den Schützenkeller, einen an den Hunnenkeller, obwohl ich die Hunnen kaum kannte gerade mal so vom Sehen, SOS, ich brauche Hilfe, kurz erklärt, der Umzugstag war da, die Hunden kamen mit einem riesen Lkw, ich stand vor der Tür meiner Eltern, kamen die an mit einem riesen Lkw, alle Mann kamen die Straße da hoch und der Umzug war innerhalb von dreieinhalb Stunden passiert. So habe ich die Hunden kennengelernt Dann habe ich ihnen gesagt, ich bin euch was schuldig. Beim nächsten Fest bin ich dabei und helfe euch. Und so hat sich das entwickelt. da dann bin ich bei jedem Fest dabei gewesen. Und dann zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir die Mitgliedschaft geschenkt. Und ich war das hundertste Mitglied. Das war eine Überraschung für mich. Für das große Hunnenlager ist noch viel zu tun. Der gesamte Aufbau wird selbst organisiert und durchgeführt. Jürg Unterberg hat als Attila das Oberkommando über die Hornpötter Hunne. Er muss heute den Überblick behalten. Mehrere Zelte müssen noch aufgebaut und gesichert werden. Das ist Teamarbeit. Auch der Nachwuchs ist mit dabei. Jetzt ist das Zelt des Königs dran. Attilas Jurte ist eine Art Zirkuszelt, der Aufbau besonders aufwendig. Jeder kennt hier jeden und jeder kennt den Chef. Ich glaube, ein paar kennen noch nicht mal meinen richtigen Namen, weil sie mich alle mit Attila ansprechen. Inzwischen ist das Hunnenlager aufgebaut. Der ehemalige Parkplatz ist in eine Zeltstadt verwandelt. Es ist Samstag und der Höhepunkt des Festes steht bevor. Der große Zug der Hunnen durch Siegburg. Die Hornpötter-Hunnen sammeln sich auf dem Festplatz. Sie haben ihre Rüstung angelegt. Sie legen Wert auf diese Bezeichnung. Es ist kein Kostüm und keine Uniform. Jeder will besonders gut aussehen. Also Puder und Schminke auch für die harten Kerle. Das Schminken ist nicht nur das Anlegen einer Verkleidung. Es ist eine Art Verwandlung. Da werden Köpfe rasiert und Zöpfe geflochten. Die Haut wird braun-gelb grundiert und die Augen schwarz umrandet. Bibi, hast du noch einen Kajal? Die Wirkung: Grimmige Krieger und Kriegerinnen natürlich. Astrid ist noch auf der Suche nach einigen hübschen Schmuckstücken. Ihr steht heute ein besonderes Ritual bevor: Die Weihe zur Kriegerin. Die neue Rüstung wird liebevoll bis ins kleinste Detail gestaltet. Erstmal schön, dass so viele gekommen sind. Das freut mich. Wir stellen uns jetzt hier auf. Unser Seher geht vorweg. Dann kommen die drei Schwarzen. Lieblingsleute da hinten. Dann kommen die ganzen Standarten. Und dann hätte ich gern die Könige. Und dahinter mischen wir uns durch. Ich hätte gerne, die Rhein-Breitbach und andere, die mich kennen, wissen nicht, einen schönen langen Zug. Dann marschieren wir gleich bei unserem Lager ein. Dann wird der Attila aus Pfalz das Kommando übernehmen. Wir bilden dann eine schöne Gasse, wo ich dann nachher mit den Pferden reinkomme. Ich möchte bis zum Thron vorne vorreiten. Und dann würde ich sagen, mich wohnen was unter das Volk. Und dann ein nach der anderen Truppe ohne Zwang Führt dann die Schamanin zur Begrüßung rein. Wir sind das Volk! Genau. Markus, der Seher, führt den Festzug an. Also wir sind jetzt nicht die harten Jungs. Das ist ein Spiel, was wir machen mit den Hunden. Wir sind ganz normale Bürger wie jeder andere auch. Wir ziehen zu bestimmten Anlässen unsere Rüstung an und spielen dann Hunde sein. Zum Spiel gehört ein martialisches Auftreten. Grimmig und gefährlich wie die historischen Hunnen. Also damals müssen die richtige Mistviecher gewesen sein, aber ich glaube, wir sind ganz nette Hunnen. Wir sehen zwar grimmig aus, aber überall, wo wir hinkommen, werden wir herzlich empfangen. Und wir gehen da glaube ich, auch eigentlich wieder. Attila und seine Horde sind bekannt in Siegburg, gehören dazu zur Vereinswelt der Region. Aber ein solcher Festzug durch die eigene Stadt ist etwas Besonderes, auch für die Hunnen. der erste, der da vorne weg lief, so, dass das, das erste, was die Zuschauer am Straßenrand, die ja auch zum Teil unvorbereitet waren, gesehen haben und, und dieses Leuchten in den Augen oder wirklich auch offenstehende Münder, das würde ich als Highlight 2011 bezeichnen. Wie von Attila geplant, zieht der Zug nun auf den Berliner Platz in das Hunnenlager ein. Der Platz ist das Zentrum des Stadtteils Zange. Früher nannte man dieses Viertel den Hornpott, denn hier gab es eine Leimfabrik, wo Knochen und Horn zu Leim verkocht wurden. Die Hornpötter Hunnen zeigen durch ihren Namen ihren Bezug zum Viertel. Hier kommt er, der Herrscher der Weite, König der Hunnen, Sohn des Buntschuk und Nebben des Uldi. Seid alle recht herzlich willkommen. Einen großen Dank an die ganzen Horden, die mich begleitet haben. Es war ein sehr schönes Bild in der Stadt. Ein riesenlanger Zug. Ich glaube, das hat Sichtburg noch ja nicht hier sehen so Also schönen Dank an die ganzen Horden, die uns heute begleitet haben. Und ich glaube, wir trinken jetzt erstmal einen. So, dann sage ich erstmal Prost zusammen auf das schöne Wetter und dass wir hier noch zwei Tage schön verleben. Das Programm des heutigen Tages beginnt. Der Einzug der Horden. Werte Gäste, von weit her kommen Sie. Die Pferde haben ein gelbes Schild. Freunde, Freunde aus Holland sind angekommen. Ich grüße dich, du, großer Attila, Herrscher der Weite. König der Hunnen, Sohn des Munchuk und Neffe des Uldins. Natürlich, siehst du, wir haben die weite Reise nicht gescheit, zu dir zu kommen. Wie du siehst, bin ich nicht alleine gekommen. Ich habe da Antwort aufgeholt und gesehen, die Hunnen aus dem niederländischen Wals haben spontan eine junge Frau aus Siegburg aus den Zuschauern gegriffen. Eigentlich feierte sie ihren Junggesellen in Abschied. Nun liegt sie als Geschenk für Attila auf dem Teppich. Oder bis du keine Jungfrau mehr bist. Oder bis du keine Jungfrau mehr bist. Das dauert zu so lange, hat Gib ihm das erste das Geschenk. Die haben, die haben nie richtig wie groß ich bin, oder? Wir ja morgen früh in die Aber das hört jetzt auf. Der Große. Lieber König, auch du sollst von mir unser diesjährigen Lagerorden haben. Damit du Aber noch andere Geschenke werden ausgetauscht. Nun kann sich Attila mit der geschenkten Braut beschäftigen. Mit den schönen Schuhen muss man auf die Bühne, damit die Leute das sehen. Tanzen muss sie nun auch noch. Hier vermischen sich unterschiedliche Bräuche. Die problemlose Kombination von privatem Junggesellinnenabschied und Vereinsfest zeigt, die Hunnen sind in Siegburg präsent. Die Hornpötter gehören zum festen Vereinstamm vor Ort. Sie tun auch so einiges für ihre öffentliche Präsenz. Das zehnjährige Bestehen zum Beispiel war Anlass für eine Ausstellung vier Wochen vor dem großen Hunnenlager, die in der Kreissparkasse Siegburg präsentiert wurde. Die Kreissparkasse mitten in der Stadt ist ein passender Ort für diese Jubiläumsausstellung. Die echten Hunnen hätten vermutlich den Tresor geplündert. Die Hornpötter tragen ihre Schätze rein. Wir haben ja dieses Jahr unser zehnjähriges Jubiläum, deswegen konnten wir in der Kreisspargasse eine Ausstellung machen über die Hunden, wie das Hundenleben so ist, was die an Ausstattung haben. So wie die Hunden ihre Rüstung gebaut haben, ihren Schmuck, ihre Schatztruhen, eigentlich alles so, was sie erbeutet haben und selber halt unsere Rüstung, die wir selber gebaut haben. Die Hornputter Hunnenhorde ist eine Idee aus dem Karneval. Damals hatten wir fünf Freunde uns zusammengetan und davon waren zwei Damen, die hatten jedes Jahr aufwendige Kostüme gemacht und sagten dann 2000 machen wir Hundenkostüm Und dann haben wir zusammen gesessen, Bücher gewälzt und uns die Hundenrüstung gebaut. Und das Karneval dann so gut angekommen. Wir haben auch im Kreishaus einen zweiten Platzdreck gemacht in der Rüstung, das wir gesagt haben. Wir machen das weiter, wir gründen einen Verein, ja, und heute sind wir über 100 Hunde. Unterschiedliche Rollen sind in einer solchen Horde zu besetzen. Neben Attila und den Kriegern gibt es eine Schamanin und den Seher. Den Seher gibt es nur bei uns in der Horde, den gibt es sonst in, in keinem anderen Verein. Das war eine Ehre, die man an mich rangetragen hat, dass ich eben nicht normaler Krieger werde. Sondern sehe ich habe ganz normal die Sklamzeit gemacht, wie jeder andere auch. Und dann hat man mir das mehr oder weniger zum Geburtstag geschenkt und gesagt, lass hier ein, ein besonderes Kostüm machen und das war dann die Seherrüstung. Nach dem Zug geht es in voller Rüstung ins Wachlokal. Ja, die Hunden hatten früher schon abgeschrieben. Ja, und ich mit meinem so. Das Wachlokal ist wieder besetzt. Auf unser. Kannst loslassen. Auf unser in Drei was. Hunden! Holen. Holen. Holen. Holen. Holen. Holen. Holen. Holen. Und fort! Und fort. Jetzt brauchst du einen Die Hornpötter investieren viel Zeit und Mühe in ihre Rüstung. Da muss man über Flohmärkte laufen. Da sieht man hier oder da mal was. Wir haben ziemlich viel spenden und sowas. Nach und nach Nieten dran, Felle dran und dann entsteht so eine Rüstung. Mit viel Schweiß und Arbeit und ab und zu hat man auch viel Heißkleber an der Finger. Aber es macht Spaß. Wir sind zurück im Hunnenlager. Noch immer läuft der Einzug der Gäste. Das Begrüßungsritual läuft stets nach dem gleichen Muster. Die Schamanin führt die Gruppe nach vorne. Nach einigen Begrüßungsworten wird ein Gastgeschenk überreicht. Nicht immer ist es eine Jungfrau. Meistens sorgen sich die Gäste um das leibliche Wohl des Königs. Nehmt ihr vier einen Schluck der Freundschaft mit mir. Mutter haben wir schon getränkt. Wichtig ist der Trunk auf Frieden und Freundschaft. Schmeckt nicht unbedingt jedem. Der Hunnengruß bekräftigt die andauernde Freundschaft. Zum Abschluss noch der Schlachtruf der jeweiligen Horde. Und der Wunder! Damit sind die Begrüßungsformalitäten erledigt. Im Rheinland gibt es zahlreiche Hunnenhorden. Sie gehören einerseits zum rheinischen Karneval, andererseits geht ihre Vereinskultur weit über die fünfte Jahreszeit hinaus. Sie alle berufen sich auf dasselbe historische Vorbild für Rüstungen, Feste und andere Aktivitäten. Natürlich besucht man sich gegenseitig. Und so steht im Laufe des Hunnenjahres eine ganze Reihe von solchen Besuchen für die hornpetter an. Es ist eine Woche nach dem Jubiläumsfest. Die Hornpötter-Hunnen treffen sich am Berliner Platz zum Besuch in Breitbach. Die Schatzkiste kommt auch mit. Und natürlich die Hunnen selbst, in Ausgerüstung. Es kann losgehen. Auch wenn es viele Hunnenhorden gibt, haben die Hornpötter etwas Spezielles. Das Besondere, glaube ich, dass wir alle Jut hier zusammenstanden und so wie Hunnen gab es hier noch nicht. Und ich glaube, da sind wir gut reingeschlettert und sind direkt vom ersten Jahr an gut angekommen. Und heute glaube ich, gar nicht mehr wegzudenken. Es geht vor allem um die Gemeinschaft. Ich bin jetzt auch nicht in den Verein eingetreten, weil mich die Hunde so interessiert haben als Modell, sondern einfach, weil die Leute, mit denen ich meine Freizeit eh verbracht habe, hier größtenteils mit in der Horde waren. Hunde zu sein ist aber keine beliebige Freizeitbeschäftigung. Zur Vereinskultur gehören Regeln, bestimmte Symbole und Rituale. Zum Beispiel der Einzug. Ganz ähnlich wie beim eigenen Hundenlager ziehen nun die Hornpötter vor den Thron des anderen Hundenkönigs. Ja, ich begrüße die Hornpötter mit ihrem König Attila. Das Begrüßungsritual ist Ausdruck einer gemeinsamen Gruppenkultur. Jeder weiß, was zu tun ist, jeder kennt die Bedeutung der einzelnen Zeichen und Handlungen. Die Hunnen bilden damit eine große Gemeinschaft, die über das einfache Spiel einer lokalen Gruppe hinausgeht. Verbindendes Element ist der Spaß am Rollentausch. Eine spätantike Kriegerkultur aus Asien bildet die Folie des Spiels. Absolute historische Realität ist für die meisten der hier versammelten Akteure nicht unbedingt die oberste Leitlinie. Hier treffen sich zwei Attilas, wobei der eine wegen einer plötzlichen Erkrankung nicht spielen kann. In Zivil und mit zivilem Namen wird er trotzdem in das Spiel einbezogen. Ah, der ist zivil da, der hört nur noch auf Herrn Schmelzer. Herr Schmelzer, kommen Sie doch mal zu mir. Ja, komm her. Du bist zivil, weil du bist der Herr Schmelzer jetzt für mich. Also wir, vielen Dank, dass ihr Sch Ein Schluck Sch auf Frieden Nein. und Freundschaft Frieden, Freund und das da obligatorische Erd, da Opfer Zeitlof. für Mutter Erde und Vater <lacht> <lacht> Himmel. Wer weiß schon, ob es sich um ein echt honisches Ritual handelt. Es ist ein Spiel. Die historischen Ebenen werden je nach Bedarf gemischt. Ein Geburtstagständchen mit Torte gehört dann auch mal dazu. Auf der Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to, you. Happy, Birthday to you. Happy Birthday to you! Danach geht es wieder zur hunnischen Tagesordnung zurück. Das Jahr bei der Hornpötter Horde besteht aber nicht nur aus Hunnenspiel. Bei den meisten Aktivitäten bleiben Waffe und Rüstung zu Hause im Schrank. Heute sind wir zu Gast in der Heimat der Hornpötter, die sogenannte Höhle, im Keller der Berufsschule direkt am Berliner Platz gelegen. Passend zum Oktoberfest sind die letzten Renovierungsarbeiten erledigt. Wir konnten nicht in die Höhle, das ist sehr schade, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass da nichts auseinanderbricht, weil da nur noch so ein loser Kontakt ist. Es sind zwar sehr, sehr viele Mitglieder hier aus dem Stadtteil, die es sich dann auch mal hier in der Kneipe sehen, auf der Straße. Bevor ein falscher Eindruck entsteht, Hunden treffen sich nicht nur in Kneipen oder bei Alkohol. Äh, beim Friseur, beim Einkaufen oder sowas, da werden natürlich auch Informationen getauscht. Auch der neueste Klatsch und Tratsch, auch das gehört zu einem Verein. Aber man merkte dann schon, wenn wir in die Ausweichquartiere gegangen sind, da kommen nicht mehr alle. Das ist dann schon mal ein Fußmarsch von einer Viertelstunde durch die Stadt oder sowas. Es ist was anderes, wenn man in einer Kneipe feiert, in einer fremden Kneipe wie in unserem eigenen Verein. Zu Natürlich geht es um das gemeinsame Feiern, und für eine funktionierende Gemeinschaft ist da jeder Anlass recht. Aber ein Oktoberfest, da denkt man nicht automatisch an eine Hundenhorde. Das passt vielleicht nicht zu den Hunden, aber es passt auf jeden Fall für einen geselligen Verein. Wir haben die Räumlichkeiten und da haben wir vor Jahren gesagt, machen wir mal ein Oktoberfest. Verkleiden, das passt auch zum Karnevalsverein, insofern sind wir hier schon richtig. Für die Krieger sind Lederhose und Trachtenhemd vielleicht viel mehr eine Verkleidung als die aufwendige Rüstung. Hier habe ich so einen schmalen neben mir stehen, der Sieger vom letzten Jahr. Der wird jetzt das Sägen eröffnen. Also, wie ihr wisst, erster Preis: einen bayerischen Fresskorb. Zweiter und dritter Preis ist auch was Feines. Und wir fangen jetzt an mit 500 Gramm. Walter, dein Samtes. Aus ihrer Rolle kommen die Hunde nicht wirklich raus. Schon die Spiele bei diesem hunnischen Oktoberfest verweisen auf die uns schon bekannten Ideale von Stärke und, ja, bestimmten Männlichkeitsvorstellungen. Auch wenn beim Sägen natürlich auch die Frauen mitmachen. Wie kommt man hinein in eine solche Gemeinschaft? Welche Zeichen der Zugehörigkeit gibt es? Diese Fragen beschäftigen alle Kulturen auf der ganzen Welt. Auch einen Verein wie die Hornpötter Hunnenhorde. Um das zu klären, kehren wir zurück ins große Hunnenlager. Denn hier findet das Aufnahmeritual statt. Mit Schamanen, Reinigung und Befragung der Götter. Es läuft fast nach einem ethnologischen Lehrbuch. In drei Phasen erfolgt die Initiation. Zunächst geht es, ein Jahr als Sklave durchzustehen. Wo ist denn mein Seher? mit dir! Runter mit dir! Astrid hat dieses Jahr nun hinter sich. Gemeinsam mit den anderen drei Kandidaten wird sie nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Auf dem Boden liegend sind sie dem Ritual der Schamanen ausgeliefert. ich frag mal die Götter, die Götter es wohlwollen, dass sie Kriegerin wird. Natürlich ist das Ganze ein Spiel. Aber schon das Zuschauen macht deutlich, wie das Ritual wirkt. Für die Akteure ist hier der Moment des Übergangsrituals wirksam. Nicht nur als Vorstellung, sondern ganz körperlich. Du hast ein König! Dienen bis du Schmerz spürst! So soll es sein! Und so wird es sein! Bring sie zu mir! Ich hoffe, dass du als Kriegerin nicht so widerspenstig bist wie als Klavin. Gut, da diskutieren wir dann gleich noch mal drüber. Wir sind ja nicht zu den anderen drei. Die Eingliederungsphase beginnt mit einem gemeinsamen Mahl. Allerdings ein sehr spezielles. Ein Schluck Adlerblut und ein Stück rohes Bärenherz sind die ersten Speisen der neuen Krieger. Natürlich sind die Zutaten in Wirklichkeit ganz harmlos. Trotzdem kostet es Überwindung. Es geht um die Herstellung eines Wir. Mit der Überwindung eines Ekelgefühls zeigt der Einzelne, was ihm die Gemeinschaft wert ist. In vormodernen Kulturen waren solche Beweise von Loyalität überlebenswichtig. Heute ist es ein Spiel. Darin steckt unser Bedürfnis nach verlässlichen Beziehungen und Zugehörigkeit. Nun folgt auch die äußerliche Verwandlung in die neue Kriegerrolle. Astrid schminkt sich und zieht das erste Mal ihre Rüstung an. Die Umkleidepause überbrücken die Samba-Läuse. Auch das ist ein lokaler Verein, der aus der Festkultur nicht wegzudenken ist. Samba und Hunnenlager, auch das passt hier zusammen. Wo sind denn meine neuen Krieger? Ich sehe nur einen. Inzwischen hat Astrid ihre Rüstung angelegt. Als Kriegerin erscheint sie vor ihrem König. Und da die Hunnenhorde ein ganz normaler deutscher Verein ist, gibt es nun endlich die Ja. Gut. Das heißt, du hast heute Abend keinen Dienst mehr. Du feierst jetzt dein Krieger da sein. Wenn ich dich arbeiten sehe, wirst du wieder zum Sklaven. Hier deine Ernennungsurkunde. Also auf die neuen Krieger, ein Dreifass Hunnen! Hunnen! Hunnen! Und Gott. dieses Jahr war ich außer Gefecht und Marus musste mich vertreten in den Schlachten. Vor allem Karneval. Und. Er ja, hat es gut gemacht. Und da er geistige Tränke sehr mag und die immer sehr schnell warm werden, bekommst du einen bestellen, speziellen Becher, damit du deine geistigen Tränke kühlst. Nach dem großen Aufnahmeritual verteilt Attila noch ein paar Geschenke und erhält welche. Die Siegburger Kreissparkasse unterstützt vor allem die Jugendarbeit der Hunnenhorde. Was hast du schönes für uns? Oh, da werde ich ja blind bei. Ein Scheck über 1800 Euro für unser Zehnjähriges Lager. Da möchte ich mich recht herzlich bedanken bei dir. Auch der Bürgermeister schaut beim Hunnenfest vorbei. Und überall doch, wo die Vereinswirt in Ordnung ist und wo die Menschen zusammenhalten. Und wo die Vereine blühen, und das ist ja nun Gott sei Dank in Siegburg an vielen Stellen so, aber eben auch, lieber Attila, bei euch Hunden, dort hatten wir ein Stück mehr Lebensqualität, einfach deshalb, weil die Menschen zusammenstehen und zusammenhalten. Dafür bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und gute Begegnung hier auf der Zange bei unseren Hunden. Herzlichen Dank. Danke dir. Vereine wie die Hornpötter Hunnen schaffen Gemeinschaft und Identität. Das zeigt sich nicht nur beim Feiern, sondern vor allem bei Aktionen wie dem jährlichen Stadtputztag. Natürlich sind die Hunnen hier dabei. Und natürlich räumen sie vor ihrer Haustür in ihrem Stadtteil Zange auf. Die Hunnen sammeln nachher wieder euren eingesammelten Müll ein. Wenn es geht, wieder bitte an den Ecken von den Straßen absetzen. Nicht mittendrin. Dieser Platz, der wurde vor zehn Jahren neu gestaltet. Der wurde mit einem Hundenlager eröffnet. Wir fühlen uns hier schon sehr zu Hause und wollen auch was dafür machen. Ich glaube dieses Viertel, diese Viertelgeschichte, das ist ja auch so was typisches Rheinisches. Ich sage mir, die Zange, die ist so ein bisschen wie so ein kleines Dorf. Man hat zwar die Vorteile einer Stadt. Man ist hier fußläufig ruckzuck auf dem Markt, aber innerhalb der nicht sichtbaren Stadtteilgrenzen der Zange ist es schon ein bisschen wie ein Dorf. Man kennt eigentlich jeden. Die Hunnen tragen dazu bei, dass sich ein dörflicher Charakter bildet. Die Menschen hier fühlen sich mit ihrem Viertel verbunden. Wir unterstützen die Vereine, soweit wir das machen können. In früheren Jahren konnten wir auch noch einen finanziellen Zuschuss zu dem ähm, Treffen nach dem Sammeltag geben, das ist dieses Jahr leider aufgrund der haushaltstechnischen Gegebenheiten nicht drin, aber trotzdem die Nachfrage und die Zusage der Vereine hat uns dermaßen überwältigt, dass wir sagen, das ist toll, das ist gelebtes Bürgertum, das ist hervorragend. Also am Anfang hat die Stadt Siegforschlag bezahlt und dieses Jahr ist es so, dass die nichts mehr dabei tun und wir Hunden und Bürgermeinschaft und Schützen haben gesagt, wir machen das trotzdem und bezahlen das der eigenen Kasse. Also bürgerische Mannschaft Hunden, und wir legen zusammen und ermöglichen dann alle Helfer, nachher was zu essen kriegen. Den Hornpötter Hunnen liegt diese Verbindung mit ihrem Stadtteil und den Menschen dort sehr am Herzen. Sie organisieren alljährlich einen zentralen Weihnachtsbaum für ihr Viertel. Hier sind sie auf der Suche nach dem passenden Baum für den Berliner Platz. Oh, ist ja, kalt. ja, der ist auch schön steil. Den nicht, den da. Der. Ja, oder der da? Ja. Wo ist mein kleinster Hund? Komm mal her, für dich hier. Große Aufgabe. Tim, komm mal mit ja, dir an ja, Ich komm mal weiter. Wieder ist es ein Tag mit Arbeit für den Verein. Früh aufstehen, im Wald Bäume fällen und mit dabei sind wie immer die beiden Junghunnen Daniel und Tim. Es macht ja auch Spaß. Wenn man das vorbereitet, dann will man auch natürlich bei der Feier dabei sein. Und genauso, wenn man feiern will, will man natürlich auch für die Vorbereitung was getan haben. So, drei, vier, fünf Mann vorne dran. Der Verein funktioniert in allen Generationen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters sind fasziniert von der Hunnenrolle. Aber als kann das ist jetzt nicht so typisch Garde, so mit Röckchen und tanzen und so, sondern das ist ja sowas Hartes. Und meinst du Leute, die, ganz Siegburg findet uns ja fantastisch, das, was wir immer machen und so, wie wir aussehen. In Zivil beim Bäumefällen im Wald bleibt die martialische Ausstrahlung der Hunnen erhalten auch wenn es sich um einen Weihnachtsbaum handelt. Der wird nun auf dem Berliner Platz aufgestellt. Unterstützt werden die Hunden dabei von der Feuerwehr und anderen Vereinen und Gruppen auf der Zange. Wir machen das äh, eigentlich für die Gemeinschaft. Wir erfahren auch von den Bürgern der Zange oftmals ein großes Feedback, was unseren Verein angeht. Und so können wir ein bisschen was zurückgeben. Die Kindergärten des Viertels haben Schmuck gebastelt. Wer jetzt seinen Papierstern ganz nach oben hängen will, darf mit auf den Hebekran der Feuerwehr. Der Weihnachtsbaum wird so zu einem echten Gemeinschaftswerk. Die Hunden sind eine stolze Horde, wir sind froh, dass es die auf der Zange gibt, denn dadurch wird das Leben auf der Zange ja auch ein wenig bunter. Und wenn wir beide auch teilweise verschiedene Interessen haben, wenn wir uns immer wieder zusammenfinden bei gemeinsamen Veranstaltungen, denke ich, ist das eine ganz tolle Sache. Wir haben schon auf die Fahne geschrieben, ja, was für den schachhalt zu machen. Das haben alle drei Vereine und... Es ist ein ganz schönes Bild, wenn ich abends, mir ist der Bahnhof direkt gegenüber, wenn ich hier in den Stadtteil reingehe, das ist ja hier so mehr oder weniger das Tor zur Zange. Und wenn er dann beleuchtet ist, das, das sieht schon richtig schön aus. Und ich mache mich auch ein bisschen stolz, wenn ich dran vorbeigehe und weiß, mein Verein hat da mitgewirkt. Stolz ist Markus auch auf das große Schleppertreffen am ersten Advent, das ohne die Hornpötter wohl nicht laufen würde. Wir ja. haben es dann heute Morgen um 7 Uhr getroffen, war noch sehr früh, sehr dunkel, kalt, haben angefangen fertig aufzubauen und erwarten jetzt Schlepper, es werden so zwischen 100 und 150 Schlepper kommen. Die Hunden sind für das Catering zuständig. Wir organisieren. Alles, was wir hier organisieren, alles, was wir machen, geht auch in die Kasse der Hunden, also in eine Vereinskasse, weil wir einfach als Schlepperfreunde sagen, wir sind eine Interessensgemeinschaft, wir sind kein Verein. Und wir haben uns einfach gesagt, okay, Vereine sind wichtig, insbesondere für Stadtteile, zur Belebung von Stadtteilen. Wir reden alle von Werteerhalt und Werteerhalt hat auch etwas mit Vereinsleben zu tun und das möchten wir damit auch unterstützen. Unser Jahr mit den Hornpötter-Hunnen geht dem Ende entgegen. Gerade in den letzten Wochen haben wir mit Oktoberfest, Weihnachtsbaum und dem heutigen Schleppertreffen sehr unterschiedliche und gar nicht hundentypische Aktivitäten kennengelernt. Wir blicken noch einmal zurück ins sommerliche Hunnenlager. Auch hier geht es langsam in die Schlussphase. Die Kinder dürfen Attila Schatztruhe plündern. Mein ganzes Gold, Malagei. Malagei macht die Küste. Jetzt ist für alle Feiern angesagt. Die Hunnen bieten ihren Gästen ihr Unterhaltungsprogramm. Diese Hunnenfolklore entspricht wieder mehr dem Bild der martialischen Kriegerkultur mit dazugehöriger Frauenrolle und natürlich auch den passenden Vorstellungen von Männlichkeit. Nicht nur die Kinder sind fasziniert. Attila kann nun das Fest entspannt genießen. Er lebt seine Rolle während dieses Festes intensiv aus. Er wohnt fünf Tage komplett im Lager in seiner Jurte. Das ist eine Jurte, mit meinen voll gefüllt von den Raubzügen, die wir das ganze Jahr über eingeholt haben. Meine Sitzecke, wo die Fürstin und ich zu Rate sitzen. Mein Schlafgemach wo ich jetzt seit drei Tagen schlafe und noch zwei Nächte vor mir habe. Ansonsten schau hoch, wie prächtig meine Jochte ist. Was willst du mehr? Da bin ich auch stolz noch, dass wir die Geschenke gekriegt haben. Es ist Sonntagvormittag. Der Sonntag gilt im Hunnenlager als Familien- und Kinderfest. Der Nachwuchs übt sich im Hunnenspiel. In der Nacht hat es geregnet. Fälle und Teppiche müssen trocknen, bevor sie bis zum nächsten Jahr wieder eingepackt werden. Am Rande beginnen die ersten Aufräumarbeiten. Speziell sehe ich das bei uns am Hundenlager, wenn es da um Abbau geht, ob die Dub in ein paar Stunden helfen sie auch alle mit, ob jung, ob alt, ob sonst gebrechlich oder sonst was. Also da haben sie alle voll drinnen und das geht eigentlich ganz schnell mit dem Abbau. Aber sonst ist das wie in jedem Verein. Es sind immer dieselben, die Arbeiten, aber das ist halt so. Aber wir haben auch unseren Spaß dabei. Das Besondere an dem Verein ist in allererster Linie, jeder nimmt sich so, wie er ist oder nimmt den anderen so, wie er ist. Wir sind so unterschiedliche Menschen, passen trotzdem alle super zusammen. Die Hornpötter sind also ein ganz normaler Verein, der fasziniert mit einer fremden Welt, dekorative tote Tiere, merkwürdige Rituale und das Spiel mit einer fremden Tradition. Ob historische Realität, ist hier gleichgültig. Viel wichtiger ist die Verankerung im Stadtviertel. Die hornpötter zeigen im Vereinsalltag ihre lokale Identität. Die aufziehenden Wolken treiben zur Eile. Es gilt schnell das Wichtigste vor dem Regen zu retten. Die in jahrelanger Arbeit selbst gebauten und gesammelten Schätze, die für eine Hunnenidentität notwendig sind. Irgendwann ist alles egal. Dann hilft vielleicht ein Regentanz zu Samba klingen im Rheinland in Siegburg.